Liebe Besucher in Heilbronn, ich habe für Sie einen herausragenden Tipp in Heilbronn, den Götzenturm in Heilbronn. Er steht ja hinter mir. Er wurde 1392 errichtet, damals zur Stadtmauer mit zehn Türmen bzw. Toren. Wir befinden uns hier an der Südwestecke von Heilbronn. Der Turm wurde errichtet aus Heilbronner Sandstein, teilweise aus einer Raubritterburg in Klingenberg. 369, also geschleifte Riederburg damals. Der ursprüngliche Name von diesem Turm ist eigentlich Neuturm, Neutorturm oder Viereckturm. Der Beiname Götzenturm kommt eigentlich ganz woanders her. Und zwar Götz von Bergingen war ja vor den Toren Heilbrons unterwegs, also Berchingen, Erkschausen etc. In dieser Gegend. Und er war irgendwann mal in Heilbronn gefangen und Goethe hat ja auch dieses Schauspiel, dieses Drama dann geschrieben dazu. Und in der Renaissancezeit damals, also im 18. Jahrhundert, waren ja viele Schiffsreisende schon unterwegs, auch auf dem Neckar. Und die haben damals immer gefragt, wo war der Götz von Berlin gefangen? Weil er wurde ja auch vor einem Turm damals äh, zu Tode gebracht und dann haben die Heilbronner findigen Bürger halt nicht den Götzenturm genommen. Und et voilà, wir haben es eh so hingebracht, das Ganze. Die findigen Bürger haben auch was anderes noch getan. Sie haben auch in dem, Burg da, in dem Turm damals eine Ritterrüstung reingestellt und haben gesagt, es ist die Ritterrüstung vom Götz von Berchingen. Was aber nicht ganz so war, weil er war hier nie drin gefangen. Er war in einem anderen Turm gefangen, und zwar auf der Nordseite. Und zwar von Heilbronn an der Stadtmauer, am Bollwerksturm, Weil dieser Turm ist als Verlies vollkommen ungeeignet. Weil er hat eine Holzwand drin. Als Holz, also mit der Holzwand ein Turm als Verlies ist immer eine schlechte Sache. Der Turm ist besteigbar, den Schlüssel erhält man auch bei der Touristinfo in der Kaiserstraße. 30 Meter ist er hoch. Wenn Sie sich nicht verzählen, 130 Stufen haben wir bis hoch zu Vorsicht oben. Wenn Sie oben rauskommen am Turm, da ist so eine große Querschiene oben drin. Die ist so einer Höhe von etwa 1,40 Meter. Da schlägt man gerne den Kopf an. Aber diese Stange hat nämlich einen bestimmten Grund. Man sieht es ja auch von hier aus schön. Und zwar das Kunstwerk aus dem Jahr 1985. Und zwar äh, Scheiben beim Balance über dem Abgrund. Hubertus von Golz war der Künstler. Es war damals der Landesgartenschau in Heilbronn, wo sich hier auf der Südseite befindet von uns, also am Wertwiesenpark draußen. Hier befand sich am Neckar entlang die Skulpturenallee, und es war ein Teil davon. Dazu. Ansonsten, was wir hier noch haben, weil das hier ist der eine, das ist der eine Endpunkt der Neckarmeile, der andere Neckarmeilen-Endpunkt Neckarmeil habe ich schon erwähnt, Bollwerksturm. Es sind rund 700 Meter. Es ist das neueste Stück in Heilbronn, gastronomisch betrachtet, flaniermeilenmäßig betrachtet. Einfach nur am Neckar entlang gehen, an unserer wunderschönen grünen Oase am Neckar.